Es ist schön, wieder hier zu sein. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Demut. Ähm, das, was, Sie, was Sie hier skizziert haben, was Sie hier gefordert haben, äh, glückliche Familien, äh, robustes Handwerk, starke Wirtschaft, das wünsche ich mir alles auch. Und ich glaube, das wünschen wir uns hier alle. Nur, was Sie vergessen haben zu erwähnen, ist, wer hat denn die letzten 16 Jahre die Bundesregierung angeführt? Das war doch die CDU. Sie hatten doch jetzt 16 Jahre Zeit in der Bundesregierung, die entsprechenden Weichenstellungen für eine zukunftsfähige Gesellschaft auch zu stellen. Und äh, vor dem Hintergrund kann man sich im Kern allen Forderungen eigentlich anschließen, aber fragt sich, warum das eigentlich 16 Jahre nicht eingelöst worden ist. Ich will es an ein paar Beispielen sagen. Applaus Familien entlasten. Ja, natürlich. Das ist, denke ich, bitter nötig. Dann schauen Sie sich die Zahlen mal an. Nach 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung haben wir in Deutschland 2,8 Millionen Kinder, die in Armut leben. Das ist mehr als jedes fünfte Kind und das liegt unter anderem darum, daran, dass seit Jahren die Union im Bund blockiert, dass das, was dieser Landtag hier beschlossen hat, endlich eingeführt wird, nämlich eine armutsfeste Kindergrundsicherung, die dazu führt, dass Kinder in Deutschland nicht mehr das Armutsrisiko Nummer eins sind. Und dann Fand ich ja besonders bemerkenswert, dass Sie jetzt den eingeführten Rechtsanspruch, der kommen soll auf Ganztag durch den Bundesrat, dass Sie das jetzt gefeiert haben. Also das ist doch was, woran wir seit Jahren arbeiten. Wer hat das denn jahrelang blockiert in Berlin? Das war doch die Union, die das blockiert hat. Ich kann mich hier noch an Debatten erinnern. Da haben Sie sich gegen die Ausweitung der Betreuungszeiten in Kitas gewehrt. Früher haben Sie sich gegen Ganztagsschulen gewehrt. Im Bund haben Sie die ganze Zeit blockiert. Und die Frage die Sie nicht beantwortet haben, das sage ich Ihnen auch als Kommunalpolitiker, ist, wie die Kommunen am Ende das auch mitfinanzieren sollen. Das ist ja inhaltlich richtig, nur man kann nicht immer nur aufs Land zeigen, wenn es um die kommunalen Finanzen geht, es kann auch nicht sein, dass Berlin eine richtige Entscheidung macht, aber die Kosten am Ende allein die Kommunen, die Jugendhilfe, die Schulen äh, vor Ort tragen und die Frage der Fachkräfte ist auch noch nicht beantwortet. Also 16 Jahre Union heißt eine ganze Menge Hausaufgaben für eine neue, für eine wirklich neue Bundesregierung, meine Damen und Herren. Und ja, klar, ja, klar müssen, müssen Familien entlastet werden. Die, die Armut ist, ist das eine, das ganze Management in der Gesellschaft, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das andere. Aber es war doch, in der ganzen Zeit der Corona-Maßnahmen waren es immer die Familien, die Kinder, die Jugendlichen, die diese ganzen Maßnahmen getragen haben, die wir, die wir jetzt erlebt haben. Ich glaube, das haben wir alle gespürt und gemerkt und nicht nur persönlich. Und es waren doch meistens, meistens auch die Familienministerien der Länder Frau Bins und Frau Spiegel bei uns in Rheinland-Pfalz, die immer insistieren mussten, dass es Freiräume gibt für Kinder, dass es Freiräume gibt für Familien, dass es am Ende dann auch immerhin einen Kinderbonus gab. Es war doch nicht die Bundesregierung, es war doch nicht die CDU, die auf diese Ideen gekommen ist. Die Dinge, die wir da erreicht haben, die sind immer auf Insistieren der Länder und der Familienministerium gekommen. Es war die CDU, die die Entlastung der Familien immer blockiert hat, meine Damen und Herren. Und dann haben Sie gesagt, für mittelständische Wirtschaft und das Handwerk stärken. Und dann haben Sie einen richtigen Satz gesagt, die brauchen Planungssicherheit. Meine Damen und Herren, die Energiewende, die Energiewende ist, das, ist das Zukunftsprojekt für unser Handwerk und für unsere mittelständische Wirtschaft. Und das war doch CDU-beführte Bundesregierung, die die Energiewende abgewürgt hat, die Planungssicherheit genommen hat. Das hat die Gebäudesanierung genauso betroffen wie die Dachdecker, das im Sanitärbereich, die Monteure, die Schornsteinfegerin und die Gebäudetechnik. Hier haben Sie doch Unsicherheit erzeugt, hier haben Sie doch die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland geschwächt und die Planungssicherheit genommen. Ja, es braucht wieder eine verlässliche Bundesregierung, weil 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung haben eben auch unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig geschwächt, meine Damen und Herren. Und also auf das Thema war ich jetzt wirklich nicht vorbereitet, dass Sie hier eine ordentliche digitale Infrastruktur fordern, ja, wo Deutschland unter der Union, ja, ich sage nur Kupferkabelkohl, ja, um Jahrzehnte zurückgeworfen ist, was wir jetzt erst langsam wieder aufhalten. Wir sind hier weltweit noch nicht mal mehr im Mittelfeld. Das ist, das ist CDU-Wirtschaftspolitik der letzten Jahre gewesen und äh, beim Thema äh, Digitalisierung da, kann ich Ihnen nur sagen, da haben Sie wie in anderen Feldern auch die Zukunft einfach verschlafen. Und Da finde ich es schon ein bisschen an der Realität vorbei, hier so eine Rede zu halten. Ich glaube, ab Sonntag wird alles besser. Herzlichen Dank.